Hi und willkommen. Mein Name ist Roll p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Die Statue sah so aus, jetzt könnte ich damit interagieren, kann ich aber nicht. So, wir sind hier in dieser Kirche immer noch und ja, wir haben sie hier, Iris, haben wir gerettet und ja, die Schindler Soldaten, die Hamburg, hamburg Bock mal zu folgen und ja, ich bin. Ich habe noch mal geladen, ich habe diesen einen Spielstand hier geladen, wo hier sind so ein automatischer Speicherpunkt war äh, hier. Und ja, da sind wir dann da rausgekommen, wo die Verfolgung begann, also nach dem Kämpfen und ja, ich habe dann geguckt, ob ich diese Materia suchen kann, aber geht nicht. Diese komischen Dementoren hier, die haben irgendwie den Raum blockiert, also den Eingang von diesem Raum und Kam da nicht durch, er ist so gesagt, hey, wir können da nicht durch und so wir wollen uns blockieren. Und ja, anscheinend kann ich da nicht hin. Also, ja, die Batterie, die kann ich gar nicht erreichen. Also, ja, so viel dazu, aber ich habe versucht, die zu holen. Jetzt soll man mal ja nicht unterstellen. Ne? So, wie geht es jetzt weiter? Ne? Das ist meine Truhe, ein Wachmacher. Und ja. Und Schnell, bevor sie uns einholen. Äh, nein, ihr Mund. Haben wohl aufgegeben. Na, no, da sitzt er. Na oh, gut. Ja, weiter. Warum sind diese Viecher ja rumfliegen? Zu wissen, was genau Sie die für eine Bedeutung haben. Verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Doch, du weißt es. Du erzählst mir nur nichts. Vom ah. Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da. Dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Na oh, gut. Hm. Schön, wir sind ja da hin und her gesprungen, genau. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Wir haben vor, wir endlich mal einen Tapetenwechsel haben und neue Charaktere sehen. Also, ja. Das ist auch schon mal was. Der Sektor 7 ist ein bisschen öde geworden, vor allem man sich halt so gezogen Dieser hat. Typ in dem Anzug vorhin. Der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage: Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Pass auf, hier wird der Weg enger. Ja, danke. Er weiß eindeutig was, will uns aber nichts erzählen. Das ist schon ein bisschen offensichtlich. Oh Gott, Die Geister sind auch langsam weg, nämlich ich das sehe, ne? gibt es aber auch nichts irgendwie für mich zum einstecken schade ehrlich gesagt bin ich heute zum ersten mal hier oben das überrascht mich nicht also ich finde das ganze ja unheimlich spannend hm. das lässt irgendwann nach ne? ich hasse spaß und spannung und kinderbarschungen ich habe das Iris-Thema, was im Hintergrund läuft? Ne? Schimmer hat ja am liebsten ein bisschen Lauter an, aber dann hört man alles in Echo und das ist voll Kacke in der Aufnahme. Warte, nun warte doch mal! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch? Haben wir aber schon hinter mir? Was ich steche ich nicht an meinen Riesenknüppelschwert. Eigentlich niemand. Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Und da ist der Truhe endlich mal. Ah, irgendwie ein super Trank oder so lass mich raten ne? also unspektakuläres zeug immer ein bisschen aus dem weg ich komme nicht durch danke alles ja, klar welchen sektor sind wir ja eigentlich die ist von sektor 5 ja okay wir waren ja für platte von sektor 5 aber wir sein können dass wir irgendwo anders die Leute ist geflogen werden. Pass auf. Ja, ja. Hoch. Vorsicht. Jetzt bleibt mal locker, klaut. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Ich hätte auch nichts drücken können, okay. gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist doch viel zu gefährlich. Ich habe gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Cool, story hm, ist noch irgend... Hier noch hier. Nein, okay, äh, okay. Schubst du ja da runter. Na gut, äh, dann mal auf wieder nach unten, ne? Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Na gut. Schaffst du ne? das auch Mit links und Fieber. Siehst du, wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Äh, hoppla. Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud vor ich will jetzt nicht unbedingt drauf während du auch darauf bist. Mach mir nicht mehr arbeit haben wir überhaupt schon über wie jetzt über die bezahlung geredet also. okay also bisher länger gemacht diese sind abschnitt wie alles im spiel schaffst du das natürlich Blablabla. mich schon wieder gerettet mit dir wird es echt nicht langweilig war das ein kompliment sarkasmus Gewöhn dich besser dran Und jetzt sehe ich uns angeschlossen ganz in der nähe des bahnhofs von sektor 5 komischerweise tummeln sich hier recht viele ungeheuer hm. Na sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Gut, okay damit können wir jetzt uns hier ein bisschen bewegen. Wo müssen wir hinten Da lang. Das heißt, wir gehen erstmal da oben lang. Oder auch nicht. ja Iris hat sich uns angeschlossen und ja, ihre ihr Name wurde mit TH übersetzt ich bin mir jetzt nicht sicher ich guck mal in das handbuch vom final Fantasy 7 was ich hier in der nähe habe rein da wird sie noch mal geschrieben genau das ist immer so eine sache irgendwie ihr name wird wieder mit th oder S am ende geschrieben aber sehr viel aus sehr viel sehr viel rot wird ja auch sehr viel ross ausgesprochen also wird sie so oder so eilig ausgesprochen und ja Sie hat natürlich äh, ja Materie. Sie hat sogar materia ausgerüstet. Cool. Gebet. möglichen Einsatz der Fertigkeit Gebet, mit der die Truppe TP aller Gruppenmitglieder geheilt werden. Frost und Vision. Das Limits Vision kann nur einmal während des Kampfes eingesetzt werden. Limit, okay. Das ist eine Limit-Fähigkeit. und macht Vision? Und ja, ähm, ist ein bisschen offensichtlich. Sie ist magierin und ja wir tun natürlich natürlich hier ausrüsten weil ja dann sind jetzt gar nicht dabei und ja sie ist so mehr die magierrolle in der gruppe das heißt bei ihr können wir mal so ein bisschen auf magie und so gehen wäre die beste idee jetzt hatten wir irgendwie nur so gemischt gemischte charaktere mehr oder weniger ich kann sogar hier aus und rein so merke ich gerade okay was haben wir ja jetzt wird den schaden den durch sturm verursacht wird sturm also äh, zauber oder wie er wo ist der zweite Okay, egal magische attacke plus 12 magische abwehr ich glaube wir bei ihr tun bei mp maximum erstmal erhöhen äh, tp kann eigentlich auch nicht schaden und magische attacke plus 12 ja so ähm, <lacht> beim blocken erhält eine magische beim blocken zusätzlich materia slot das, das, das weil ich haben ist ja und also nicht alles andere ist irgendwie nicht gerade so interessant ich gerade sie braucht doch irgendwie mehr punkte habe ich so gefühl als schaden von normalen angriffen in der physischen schaden beim blocken ja so wird jetzt kann sie auch eine materie ja noch eine weitere ausrüsten und sie waren noch links ja reif hat sie ausgerüstet ähm, magischer reif wie wäre es damit ist aber schlechter als alles. okay Im allen titan reif den habe ich bekommen letztens genau durch den Boss, glaube ich. Äh, ja, nehmen wir das. So, und du kannst vielleicht den Titanreif ausrüsten, ne? Lederschutzreif. Nee, ich verliere ein Verteidigung, aber ich bekomme dafür eine Menge Dings wieder. So. Das hat er übernommen, ey und Umschlag mp Boost, Analyse, alles klar, gut. So, Waffenmodell, nenne ich das. Ich wollte gucken, ihre Fähigkeit heiliger Magie-Kreis nachher und Materie brauchst du noch so heilen. Frost, Vision, gewählt Ich würde sagen, sie kann mal mp Boost oder magie Boost könnte sie eigentlich haben zu heilen und ein Angriffszauber. Das ist auch schon mal was. Wo ich sollte ja vielleicht Wind geben, ne, weil ne? Aero Wind, ne? So, du bekommst Luft. Jetzt tiefer. Frost. jetzt ausgetauscht. Heilen, behandeln Frost, wiederbeleben. Ich irgendwas hier rausgenommen. Keine ahnung. Ich weiß, ich tue jetzt hier wieder eine Menge hier. Wir brauchen Ayora, gut. Hm, ja, lass mir eine neue Vita-Zauber hier ausrüsten. Okay, cool. Dann geht es mal jetzt weiter. Und da ist, glaube ich, eine Bank, habe ich gesehen, ne? Nee, okay sei Aus wie so ein Kasten, ich dachte, er wäre Bank daneben. Ich habe ja gesagt, So, erstmal alles wieder hier erkunden, analysieren. Meine ich, dann schauen wir mal. Er ist alles kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heim Wenn du ja jeder kann mit Magie angreifen, wenn du mit vier gedrückt hältst, führt sie einen magischen raus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Sie. Okay, sie hat Fernangriffe mehr oder weniger mit ihren Angriffen, mit der normalen Angriffen. Also auch nicht schlecht. Jetzt hätten wir schon mal fast alle Charaktere, die wir im Spiel haben müssten. Wir haben noch einer. Und diesen Charakter bekommen wir relativ spät, deswegen verstehe ich nicht wie man äh, diesen Charakter irgendwie äh, gut gebrauchen kann oh. noch. Sie kann auch für sich oder? Halte okay. also drei gedrückt, um magische Kraft zu annullieren und durch Loslassen der Taste eine besondere mächtigen Magie namens Sturm zu verfassen. Ah, okay. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. So kannst du je nach Kampfleib kürzer Angriffe Schnelle Vorwärme empfehlen, Angriff mit viel Kraft investieren Okay, du kennst dich in den slams nicht. Das habe ich übrigens nicht analysiert. Mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann mehr gibt es nicht in meiner welt lass bloß nichts am image kratzen no. ja, schaut dich ne, cloud ich hoffe wir treffen jetzt noch mal so ein Viech. was über war? war ich habe den nicht analysiert das stört mich es nagte sehr an mir. Das ist ein Bahnhof, das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Das jetzt ja, schon die Stau zu voll von der. Hm. Ja, ich hoffe, ich finde noch mal so ein Feature irgendwann. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Mal, guck Sei mal. ruhig! Nicht so laut! Ganz schön was los! Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Na ja. ja, der Reaktor, der in der <lacht> ist. wirklich? Die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist. Was? Wie? Ja, genau. Jetzt nach Hause? Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Noch etwas Geduld. Sämtliche Mitarbeiter setzen alles daran, dass der Betrieb wieder. Hey, noch weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein. Äh. Hey, Cloud! Warte doch! Hm, Wolltest du mit dem reden? schon wochen gut und da sehe ich eine bank jawohl und einen neuen song euch also da oben links wird mir jedenfalls angezeigt ich nämlich nichts kids thema ein charakter den man nicht sehen werden ja im spiel ist viel zu leise ich habe schon den fernseher laut gemacht ich höre überhaupt nichts ich höre irgendwie nicht den Sandthema thema raus, wenn ich ehrlich bin das ist doch kein thema oder uh. ja schon direkt ein paar Spoiler drinne in diesem Teil so ähm, da können wir wahrscheinlich nicht hin ne Weißt du in Hula Hoop ja, wo ist da oh nee bereit zum Ausstieg Vorbereitung fertig Oh. Noch einer von den Turks. Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Gut. Die sind mir lieber als Shinra. Gut, Monster. Willst du erwischt werden? <lacht> ich muss noch mal hier es ist eine gucken. Den Turks aus dem Weg durch die Seitenstraßen geht, du Turks aus dem Weg. Hm. Okay, die Hoffnung, dass ich dieses eine Monster noch mal finde, ist immer noch da. So unheimlich, dass sogar die slam einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck, also deshalb kommt hier niemand vorbei wirksam natürlich ich dann nicht sehen, ne? ich schon analysiert hätte, klatsch. Wo kommen diese Wesen? Wohl bloß Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Boah. Ich hasse dich. Hört man nur von Cloud irgendwie? Hey, Nein. Er ja, Iris teleportiert dich genau vor dem nein nicht anfassen hilft mir jemand mit jemand meine ich mal nicht dich klaut na warte jetzt gibt es auch was also, ich kann sie macht so oder so fernangriffe so wie ich das sehe Ja, sie tut mit 1000 Punkten ihr Heilen, das ist nicht schlecht. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Willst du denn wissen, warst du schon mal hier? Hm, verdächtig, nein, vielleicht auch nicht. Übrigens, Sackgassen sind geil. Da gibt es immer tolle Sachen. Ja, guck mal, guck mal, all diese Boxen. Die hätte ich vorher nicht gefunden. Raketen sind hier überall oder was? Fässer. Das wir so riesige Patronen irgendwie. ist ja echt nichts. Komm schon. Ja dann gehen wir zurück. Geht unsere Story hier in den Slums von Sektor 4 Sektor 5 weiter ne? mehr oder weniger? Hier lang. Aber das wusste ich ja, hm. Was ist da. Hebel zieht lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt, wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drumherum laufen können. Das ist eine Nebenstory. Lass mich mal machen. Schafft das schon. Weiter gedrückt halten. Warum bist du stark? Hm. Äh. Okay. Komme ich dahin? Aber nun prüfen wir, ob sich das Tor von der anderen Seite öffnen lässt. Okay, aber wir entfernen uns doch dann so. da. Guck mal. Wie komme ich denn dahin? Oh, boxen Den muss ich boxen. Mein Schwert, ja Cloud Box mit seinem Schwert. Der Teil schon mal gesehen. Nicht übertreiben. Ich leg los. Ich es nicht. Sie greift so oder so alle an. habe ich so Gefühl. du haben so ähm, muss ich mal hoch hm. Ah, ich wusste es Wusste man muss ja hochklettern. klettern alles steckt irgendwie fest glaube ich Okay, das hat ihr? Ich wollte schon sagen, was war für ein komisches Zeichen? So Schwarzreif, ähm. haben wir noch nicht, glaube ich. Okay, er ist nicht hier. Ist hier. Ah für den effekten Einsatz von Materia. Ja, Werte sind für einen Eimer, aber wir haben drei Dinger. Hm. Da verliert sie aber eine ganze Menge. 35 magische Abwehr, aber wann werden wir mal mit magischer Abwehr konfrontiert, ne? So, hoffe nicht gut, hat die Materie direkt irgendwie ausgewechselt wird. sondern dann gehen wir eben mit MP Boost, ne? Muss ich sagen. und für diese verlorene MP Verteidigung zu kompensieren, ne? Also auch für... Weiß er nicht. Vielleicht Zeit wird irgendwie Materia wichtiger sein als die Werte. Spiel so oder so schon irgendwie voll schwer, habe ich so für... Hm. So, wie soll man bitte schon hier so auf die andere Seite hinkommen? Da müssen wir ja irgendwie so umgehen ne? Und wir entfernen uns immer weiter von dieser Nebenquest sich ich nicht gut finde ich will dann nämlich hin Sieh mal, das ist das Zentrum des Slums ist noch ein gutes Stück weil wir einen Umweg gelaufen sind bist du etwa müde wohl kaum ja ich auch nicht aber Hunger habe ich was ist mit dir Cloud dir fördert wohl nichts die Laune sobald wir da sind gibt's Essen keine Zeit danke aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Hm. Dann. Guck mal, ich habe immer noch diese einen Monster getroffen. Und soll hat. kommt schon. Ah, das lied kenne ich den den den den den den den den den nein äh. oh, ich kann ihn töten bevor er oh macht ah. Bonk schon wieder voll weggeflogen so fliegen die Frosche immer so weit weg so ah komm mal da äh, da haben uns hier nach Hauptstory ne? okay. okay wir haben schon 30 Minuten mal kommt da hinten wenn wir aber noch hinkommen ne den den den den, den. wo bin ich jetzt Oh, das sieht ein bisschen groß aus. Äh, hier passiert da irgendwas, Und wenn nicht, dann wird hier irgendwann später was passieren. Oh, das sieht komisch aus, wenn nicht voll gerendert also irgendwie ja, hier sieht es irgendwie so aus, als wird hier irgendwann mal was passieren. Hier kommt bestimmt irgendwann ein voller riesige Boss oder so. ne Diamant Weapon, nein, Quatsch, wir sollen das gehen. Darüber ist viel später auf. Kommt ein optionaler Boss gegen Bosskampf gegen sehr so wegen Kingdom Hearts. Irgendwie sowas ne? Das wäre es ja irgendwie. Oh, das ist eine Truhe. Oh, okay. So, ich wollte schon sagen irgendwie ich dachte jetzt wenn die tour mit echt coolen zeugs hier gefüllt den schwarzreif und so aber na jetzt gehen wir wieder zurück zu allheilmittel und so langweiliges zeug sind das roboter ein älteres modell da müssen wir auch noch gegen die Viecher kämpfen, ne? Ich guck gerade, kommt mir die bekannt vor. Ich weiß ja nicht, wie die in HD aussehen irgendwann, ne? Einige Monster. Na, dann gehen wir noch kurz schnell hier hoch und dann können wir den Park beenden. Was ist denn hier groß Da sind goldene, das sind goldene Thronen und da ist eine gelbe Materia. So ein Kommando, wie komme ich dahin? Hm. Werde ich wohl irgendwann mal hinkommen können? Ne? Okay, das werde ich mir merken. Jedenfalls, ich bin jetzt erstmal ihren Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Final Fantasy 7. Remake. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. und Tschüss.